Da seid ihr endlich. Könnt ihr mir nun bitte helfen, dieses Ding zu schließen? faszinierend wie genau funktioniert das <lacht> ihr wisst es nicht einmal richtig ihr wackelt einfach mit den fingern und zack der riss schließt sich wer seid ihr Oh, ich habe wieder den zweiten schritt vor dem ersten gemacht dorian aus dem hause parvis zuletzt wohnhaft in minrathis wie geht es euch noch ein tevin nehmt euch vor ihm in acht ihr habt ziemlich misstrauische freunde Magister Alexius war einst mein Mentor, sodass ich meine Hilfe als äußerst nützlich erweisen dürfte, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Ich hatte erwartet, Felix hier anzutreffen. Er ist bestimmt schon unterwegs. Er sollte euch die Nachricht geben und sich dann hier mit uns treffen, sobald er seinen Vater losgeworden ist. Alexius konnte Felix gar nicht schnell genug zur Hilfe eilen, als er seinen Schwächeanfall vorgetäuscht hat. Ist mit ihm irgendetwas nicht in Ordnung? Er kränkelt schon seit Monaten. Aber Felix ist ein Einzelkind und Alexius wacht vermutlich einfach wie eine Glucke über ihn. Seid ihr ein Magister? Na schön, hört zu. Ich erkläre euch das nur einmal. Ich bin ein Magier aus Tevinte, aber kein Mitglied des Magisteriums. Ich weiß, ihr Südländer verwendet diese Begriffe bedeutungsgleich, aber dadurch klingt ihr nur wie Barbaren. Ihr verratet also euren Mentor. Und der Grund dafür ist? Alexius war mein Mentor. Das heißt, er ist es nicht mehr. Und das schon seit geraumer Zeit. Hört zu. Ihr wisst vermutlich, dass euch Gefahr droht. Das dürfte selbst ohne meine Nachricht offensichtlich sein. Fangen wir damit an, dass Alexius euch die Loyalität der aufständischen Magier vor der Nase weggeschnappt hat. Und zwar wie durch Magie, nicht wahr? Was es auch genau trifft. Alexius hat die Zeit manipuliert, um vor der Inquisition in Radcliffe zu sein. Ich hoffe, das ist weniger gefährlich, als es klingt. Im Gegenteil. Sofern es die Wahrheit ist, wäre das überaus faszinierend. Und mit ziemlicher Sicherheit auch gefährlich. Und was ist mit dem Riss, den ihr hier geschlossen habt? Er hat die Zeit in seiner Nähe verzerrt. Einiges wurde beschleunigt, anderes verlangsamt. Es wird schon bald noch mehr davon geben und sie werden immer weiter von Radcliffe entfernt auftauchen. Die Magie, die Alexius einsetzt, ist derart instabil, dass sie die Welt aus den Fugen geraten lässt. Ich hätte gerne mehr Beweise als nur eure Aussage. Es ist magische Zeitkontrolle, glaubt mir. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ihm geholfen, diese Art von Magie zu entwickeln. Als ich noch sein Schüler war, war das alles reine Theorie. Alexius hat es nie geschafft, sie in die Realität umzusetzen. Was ich nicht verstehe, ist, welches Ziel er damit verfolgt. Er reißt doch die Zeit nicht in Stücke, nur um ein paar hundert Lakaien zu erhalten. Es ging ihm nicht um sie. Du hast dir ja ganz schön viel Zeit gelassen. Wird er etwa misstrauisch? Nein, aber ich hätte nicht meine Krankheit vorschieben sollen. Ich dachte schon, er würde mich den ganzen Tag lang umsorgen. Mein Vater hat sich einem Kult angeschlossen. Sie nennen sich selbst Venatori. Und eines kann ich euch sagen. Was auch immer er für sie getan hat, geschah nur, weil er an euch herankommen wollte. Alexius ist euer Vater. Warum arbeitet ihr gegen ihn? Aus demselben Grund, aus dem Dorian gegen ihn arbeitet. Ich liebe meinen Vater und ich liebe mein Land. Aber das hier? Kultisten? Zeitmagie? Was er hier macht, ist einfach nur Wahnsinn. Ihr müsst ihn aufhalten zu seinem eigenen besten außerdem wäre es nett wenn er kein loch in die zeit reißen würde es genügt schon dass wir ein loch im himmel haben warum sollte er die zeit verändern und sich die dienste der aufständischen magier sichern nur um an mich heranzukommen sie sind von euch besessen aber ich weiß nicht warum womöglich weil ihr im tempel der heiligen asche überlebt habt ihr könnt die risse schließen vielleicht gibt es deine verbindung oder sie sehen euch als bedrohung wenn die Venatori hinter diesen Rissen oder der Bresche am Himmel stecken, sind sie noch schlimmer, als ich dachte. Also, was schlagt ihr vor? Ihr wisst, dass ihr sein Ziel seid. Mit einer Falle zu rechnen, ist der erste Schritt, um sie zu eurem Vorteil zu nutzen. Ich kann nicht in Radcliffe bleiben. Alexius weiß nicht, dass ich hier bin und dabei möchte ich es vorerst auch belassen. Aber sobald ihr bereit seid, euch mit ihm zu befassen, will ich dabei sein. Ihr hört wieder von mir. Ach, und Felix, versuch dich nicht umbringen zu lassen. Es gibt Schlimmeres als den Tod, Dorian.